Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rackers. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Acht Monate nach seiner Thronbesteigung ist Charles III. zum britischen König gekrönt worden. Der Erzbischof von Canterbury setzte dem Monarchen in der Westminster Abbey die Krone auf. Damit ist er nun offiziell Nachfolger seiner verstorbenen Mutter Elizabeth. Auch Charles' Frau Camilla wurde heute gekrönt. Auf diese Fahrt, dieses Ereignis, hat er Jahrzehnte gewartet. Hunderttausende säumen die Strecke vom Buckingham Palace zur Westminster Abbey. Die erste Krönung seit 70 Jahren. Selbst für die monarchieerprobten Briten ist es ein seltener Moment. Unter die Schaulustigen haben sich auch Gegner gemischt. Sie halten die Monarchie für überholt, undemokratisch und zu teuer. Die Polizei reagiert mit Festnahmen. In der Kirche erweisen Staatsgäste, Königsfamilien und Briten mit besonderen Verdiensten Charles die Ehre. Der König, noch ohne Krone, schwört den Briten zu dienen, Recht und Gesetz zu achten, die Kirche von England zu erhalten. All das verspreche ich, durchzuführen und zu bewahren. Später, in Goldener Robe und mit Zepter, der zentrale Moment. Angepasst auf seinen Kopf trägt Charles auch das Symbol des Königs. Auch seine Frau wird gekrönt, sie ist nun Königin Camilla. Dem Zug zurück in der 260 Jahre alten, goldenen Staatskutsche folgt der Ansturm der Schaulustigen. Der letzte Akt. Charles hat endgültig die Aufgabe seines Lebens als Staatsoberhaupt übernommen. Annette Dittert in London. Wie nehmen Sie die Stimmung an diesem besonderen Tag in London wahr? Ja, ich bin hier schon seit heute Morgen 6 Uhr und es fühlte sich am Anfang nur ganz langsam. Man wusste nicht, wird es wirklich so ein großes Spektakel hier an der vom Buckingham Palace wie bei den großen Feiern der Queen, wie beim Platinum Jubiläe im letzten Jahr. Und ja, es wurde es. Es war wirklich überraschend. Es waren am Ende genauso viele. Es war bis hinten bis zum Trafalgar Square gestopft, voll Hunderttausende, die gekommen waren, um ihren neuen König als Gekrönten zu applaudieren. Und ich denke, dass Charles, wenn er jetzt hinter mir im Buckingham Palace, der es möglicherweise bei einem Whisky auf diesen anstrengenden Tag zurückguckt, durchaus zufrieden sein kann mit diesem Krönungstag. Neben der Begeisterung auf den Straßen gibt es aber auch Kritik an der aufwendigen Zeremonie. Ja, vor allem, was die Kosten angeht. Man weiß noch nicht genau, was dieser Tag heute das britische Volke kostet hat. Man schätzt irgendetwas zwischen 100 und 250 Millionen Euro. Und die werden eben aus der Tasche des Steuerzahlers genommen. Und da gibt es doch in diesen Zeiten, in denen es den Briten nicht besonders gut geht, wirtschaftlich einige Kritik. Mehr als die Hälfte der Briten finden das nicht richtig und finden, dass das Charles hätte selber zahlen müssen. Und diese Diskussion, die dürfte, wenn denn am Montag erstmal dann der Alltag wieder einkehrt, die dürfte dann doch das Land auch noch eine Weile beschäftigen. Dankeschön, Annette Dittert in London. Drei Wochen nach Beginn der Kämpfe im Sudan haben die beiden Konfliktparteien erstmals direkte Gespräche aufgenommen. Das Treffen findet unter internationaler Vermittlung in Saudi-Arabien statt. Verhandelt wird über eine Waffenruhe und humanitäre Korridore. Trotz der Gespräche gab es in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum erneut Gefechte. Seit dem Beginn des Konfliktes wurden vereinbarte Feuerpausen immer wieder gebrochen. Der bayerische Ministerpräsident Söder ist Spitzenkandidat der CSU für die Landtagswahl im Herbst. Ein Parteitag in Nürnberg wählte den 56-Jährigen ohne Gegenstimme oder Enthaltungen. Als weiterer Punkt stand die Verabschiedung eines neuen CSU-Grundsatzprogramms auf der Tagesordnung. Die Landtagswahl findet am 8. Oktober statt. Seit 2018 regiert die CSU in Bayern in einer Koalition mit den Freien Wählern. Den Parteichef schick machen für die Landtagswahl im Herbst. Die CSU stärkt Markus Söder den Rücken, wählt ihn einstimmig zum Spitzenkandidaten. Zuvor in Söders Rede ist deutlich geworden, wer für ihn der politische Konkurrent Nummer eins ist: Die Grünen. Mit Blick auf die sogenannte Trauzeugenaffäre um Staatssekretär Greichen im Bundeswirtschaftsministerium spricht Söder von grüner Korruption. Habeck muss Greichen entlassen, sonst ist die Verwandtenaffäre Greichen eine Affäre Habeck. Und ich sage das mal deutlich: auch manche Grüne im Bayerischen Landtag. Wenn ihr noch einmal das Wort Filz ernsthaft in den Mund nehmt, löst eure eigenen Probleme, anstatt Ratschläge den anderen zu geben. Ähnlich viel Applaus bekommt Söder für seine Kritik an der gesamten Ampelregierung. Sie bevormunde die Bürger. Wir stehen zu bayerischen Lebensgefühl, zu Freiheit, Gemütlichkeit, Liberalität. Wir lehnen diese Umerziehungsfantasien von der Ampel und ihrer Vorfeldaktivisten allen NGOs ab. In ihrem neuen Grundsatzprogramm setzt die CSU auf erneuerbare Energien und Klimaschutz, aber auch auf das Auto. Söder sagt, die CSU bleibe Autopartei. Auch das neue Grundsatzprogramm beschließt der Parteitag einstimmig. Die Tagesschau meldet sich wieder um 20 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.